Willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword, zusammen mit Mike Visasam, hey. den geilsten Visasam der Welt. Äh, Ja, wir sind hier wieder zurück in der Werft, obwohl wir eigentlich den Dungeon durch haben. Warum bin ich wieder hier? Iggy, erklär mal, warum sind wir hier? Was machen wir hier? Was ist unser also, Plan? Wir haben hier einen Guronen und der hat einen, äh, Erdsteil. ein Erzteil. Ein Erzteil? Ein Erzteil. Hey, hör du da, was machst du denn hier? Wenn du schon mal hier bist. Da hast du Bock auf ein wenig Spaß? Spaß? Wusste ich doch, dass ich deine Neugierde wecken kann. Lass mich mal erklären. Nee, nee, das hat nichts mit irgendwas zu tun, woran ihr wieder denkt, sondern versuch so schnell wie möglich, ich so das Ziel zu gelangen. Kinder anwesend. Wirst Du so schnell wie möglich, zur so Ziel gelangen. Beuge deinen Körper, um die Balance in der Lore zu halten. Neigst du deine Lore in Kurven, nimmt deine Geschwindigkeit zu. Pass aber auf, dass deine Lore nicht entgleist. Lust auf ein lustiges Loren lenken. Nur 20 Rubine pro Fahrt. Aber ich brauche das Geld doch für... Für Terry. Aber gut, 20 Rubine habe ich noch übrig. Ja, Mama, Mama. Das ist ja auch... Mike, du kannst ja auch richtig gut Rubine farmen. Also, Anfänger brauchen wir ja nicht machen, ne. Wir wissen ja mittlerweile, wie die Dinger funktionieren, deshalb... EXPERTE! Die Stücke für Experten? <lacht> wie du willst. Ja, für Glück. Alles bereit zur Abfahrt! Tschü Ja. Äh, Inki ist natürlich wieder dabei, weil wir wollen nach dieser Fahrt, dieser unglaublich epischen Fahrt, wollen wir natürlich wieder ein wenig fest erledigen gehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich habe Nee, verdammt. Händchen mal von vorne. Ich würde sagen, dass du jetzt in die Strecke abfährst, damit du weißt, in welche Richtung du fahren musst. Ja, jetzt habe ich aber Geld verschwendet, ne? Äh, naja, je nachdem wie schnell du bist, kriegst du auch Geld wieder zurück. Du kannst hier richtig Rubine tatsächlich fahren. Im okay, Moment, wir konzentrieren. Mich konzentrieren um zu sehen, okay. Da oben sehe ich es schon. Ich muss nach rechts, glaube ich. Und okay, hier nach links und dann nach rechts. Ja, mhm. ich weiß noch ein bisschen von als ich das jetzt mal hier war. Ist ja nicht so lange her. So mehr, ja? äh, keine Ahnung, hier ist glaube ich egal. Wo oh Gott, das ist aber voll knapp bemessen. Äh. Oh. Okay, in die Kurve rein. Äh, ja, schon verloren, weil ich einmal den Fehler gemacht habe. Ein Fehler heißt schon, man hat es versaut. Tatsache, das war's schon. Ja, er war so viel besser, hätte ich es auch nicht machen können. Es geht nur noch weiter, wie soll ich denn da... Oder ist die besser... Doch, warte, besser. War das zehn Minuten oder eine Minute? Zehn Minuten steht da. Aber äh, trotzdem, der sagt dir gleich, wie, äh, wie schnell du sein musst, um das zu bekommen. War das schnell genug? Wahrscheinlich nicht. Was du erreichst! Das kann nicht ein Ernst gewesen sein. Selbst Schnecken sind schneller, Mann. Was bist du für eine Lamente, Für diese Leistung kann ich dir keinen Preis geben. Also, das ist mir gar nicht mal das leid. Das ist echt schwacher von dir. Aber komm wieder vorbei, wenn du äh, wieder abgezogen werden willst. Ich guck mal, wie schnell du sein musst, Mike. Ich meine, du musst unter einer Minute sein, um das Herz zu. Unter einer Minute? Mhm. Wie soll das gehen? Ich hab keine Ahnung, wie ich da 17 Sekunden wegschneiden sollte, also 5 Sekunden, ja, okay, kann ich verstehen, wie ich die wegschneiden sollte, aber den Rest? Wie soll ich denn da 10 Sekunden noch wegschneiden? Wo? Alter. Strecke für Anfänger. So, ab 30 Sekunden, also 30 bis 35 Sekunden kriegst du bei einem Anfänger 50 Rubine und unter 30 Sekunden kriegst du bei Anfänger 5, äh, 100 Rubine. Das heißt, wenn du hier ganz oft Anfänger spielst, kannst du hier richtig gut Rubine farmen. Dann lass uns doch mal Anfänger mal äh, uns anschauen. Genau. Mhm. Anfänger sollte auch relativ easy sein. Das ist die gleiche Strecke. Kann ich irgendwie schneller sein, wenn ich irgendwie A drücke oder so und nach vorne neige? Nee. Ich muss einfach mal versuchen jetzt auf Anfänger und dann machen auf Expert. Du musst unter einem eine Minute und fünf Sekunden kommen. Ja. Bei Experte. Unter eine Minute und was? So, und fünf Sekunden Bei Experte. Ah, okay, aber das, dann stelle ich mir trotzdem die Frage, wie ich diese fünf Sekunden wegbekomme. Was? Ja kriegst 50 Rubine. Okay. Nice, da haben wir das Geld schon wieder reingemacht. Ein bisschen mehr sogar. Und jetzt können wir es nochmal versuchen mit Experte. Okay, man wird hier nicht abgezockt. Man kann immer wieder auf Anfang machen, ab und zu. Nein, ich wapp... Oh, Drift. Okay. fünf Sekunden. Machbar, aber extrem schwer. Und warum kippt das durch dein Schild? Egal. Ist egal. Komm, let's go. Wünsche mir Glück. Welche Richtung? Welche Richtung? Welche Richtung? So, jetzt nach rechts direkt, ne? Ja. ja. nach rechts. Aha, speed, speed, speed, nach rechts, rechts, rechts, rechts. Perfekt. Rechts halten, rechts halten, rechts halten, nach links. Links. Äh, nach rechts. Äh. Mach doch! Bro! Was war das denn jetzt? Das war so langsam. Ja, das passiert öfter, auch bei der... ...Wirgelsteuerung. Ich habe hab da auch gedacht, vielleicht bei der Dingssteuerung ist besser. Nein. Gar nicht. macht keinen gucken. Unterschied, denke ich. Äh, ich glaube, eine davon ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Oder hat mehr, oder hat halt mehr äh, Windungen damit, dass du mehr Speed aufbauen kannst. Komm schon. Und halt hier auf, wirklich aufpassen. Ist so langsam. Was soll ich da machen? Aufpassen, wieso? Ja, weil, wenn du zu schnell bist, ne? dann Ja, guck, das habe ich jetzt du, schon verloren. Wenn du langsam bist. Genau, das ist so. Eins, verloren. zwei, drei. Aber du solltest jetzt die 20 Rubine wieder bekommen. Was dir mhm. reicht! erreicht? Neue Bestzeit, nice. Ganz bestimmt besser. Zeig mir Körpereinsatz und die Lore häufiger. Hab ich doch! Schau dir jetzt noch wieder vorbei, wenn du wilde Fahrten in den Lo Lo Lo nehmen willst. Okay Leute, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich halte das natürlich für euch raus, weil es ist langweilig. Und wir sehen uns dann beim, ich denke mal, letzten Versuch. Ja? Das bist ja mega sozial! Oh, das war jetzt nice mit dem mit dem Boost hier. Das war jetzt richtig gut. Guck mal! So muss man das hier machen! So kommt man ja? hier voll schnell durch. Aber das wird trotzdem nicht reichen. Niemals. Nein. Höchstens krieg ich noch mein Geld zurück, aber sonst... Selbst also das nicht, oder? Ja, doch, mein Geld krieg ich zurück. Aber es war auf jeden Fall besser. Sechs so, so, Sekunden Das fast eine Sekunde. Na jetzt ehrlich? Mir fehlt eine ein, Sekunde? Ein, mir fehlt eine Sekunde, Mike. Ja, Monsterhorn. Ja, ich will okay, mein Geld zurück. Ich <lacht> will mein Geld zurück. Verdammt. Hier, das ist gut. So muss man diese machen. Nur so kommt man hier schnell vorbei. Ja. Okay, das ist besser. Das ist besser als letzter Run. Ich fühle es. Ich fühle es in meine Bones, in meinen Knochen. Nicht. Nein. Oder, oder? Na, kann knapp werden. Nein! Nein! 23 Millisekunden! Bitte. Du dummer kleiner W! Ah. Also ist es jetzt der kleine oder was? Ich hab doch Anfänger gesagt! Ich mach doch Rubine! so. Klein, ich deutlich klein. Sollten sogar 100 Rubine sein. Echt jetzt? Danke. Ja. Oh, schön. Danke. Und Experte wieder. Hm. Wie gesagt, das benutzen sehr viele Leute, die einfach bei Terry alles kaufen möchten. Okay, ich mach's jetzt so, wie du gesagt hast. Statt mich fallen zu lassen, springe ich mit dem, indem ich den Knopf reindrücke, kann ich springen. Ja, Aber auf jeden Fall so macht es looks like Link gerade in dem Video. Ja, ich bin ja looks like Link. Achso, du bist ja gut, ja. Ja, ja hä, halt, halt, ich sie halt, doch aus wie looks like Link. Lux like Lux like Link. Okay, kannst du fuck, jetzt habe ich vergessen, tut mir leid. Na, ja, habe ich vergessen. Shit. Egal, es kommen noch zwei Sprünge, du es theoretisch ausprobieren kannst. Wohl und der springt. Nein, das hat nicht geklappt mit dem Springen. Der hat mir nicht. was es ist geschafft! Haben wir es wirklich geschafft? Ja. Da kriegst du deinen Hui, aber super spitzenmäßig. Yeah! Selbst ich hätte das nicht geschafft. Für dich habe ich etwas ganz Besonderes: einen Schatz, der von dieser Insel kommt. Ein Herzteil. Yeah! Schau, jetzt ja wieder vorbei. <lacht> also für die 100 Brine, Rubine vielleicht, aber ansonsten nee, danke, ich bin fertig hier. Die stehen ja so rum wie zwei NPCs, ne? Ja, also ich, ähm, Ich, ich würde tatsächlich sagen, du gehst auch jetzt vielleicht die nächsten Tage offline immer hierhin, um Rubine zu farmen. Ist das hier gut, um Rubine zu farmen? Ja, sehr, sehr gut, finde ich. Weil du ja, du, du musst dir vorstellen, du spielst dann ja einmal den einfachen Teil, das kostet das dauert dir 30 Sekunden und du hast einen äh, er Rubin. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele jetzt 10 Mal, hast du hast du halt 1000 Rubine. Okay, krass. Na gut, also wir sehen uns gleich im Wolkenort wieder! Ich hab dich oh, geschlagen, ich hab dich geschlagen. Uh. Angekommen beim Wolkenort, wollen wir uns nun hier wieder in die Kaverne immer Kaverne, begeben und ein paar Sachen machen? Das allererste, was ich hier mache, ne? natürlich erstmal mit der lieben, netten Dame da vorne sprechen. Ah, willkommen meint im Lager, sagt bloß, bist du meinetwegen hier. <lacht> was willst du denn jetzt? Ja, ich will mal nachschauen, was ich hier habe, weil ja, ich habe nicht mehr so wirklich viel Platz. Ja, ich habe sowieso nicht so viel drin. Stimmt, die Mondmedaille. Die okay, werden wir bestimmt später Der auch noch ausnutzen. Noch mehr Rubine. ja, ja aber ja. dafür kann ich meine Mentalität nicht benutzen. Das ist dann blöd. Okay. Kann ich was upgraden? Zum Beispiel den hey. Bogen, den wir neu bekommen haben. Vielleicht kann man den ja verbessern? Maybe. Tatsache. Den kann man ich auch verbessern. Genau meine Sprache. Ah, davon muss ich mal ein bisschen Wüstengras farmen gehen. Ja, aber das, das geht relativ fix tatsächlich Wüstengras zu farmen. Okay, damit mache ich den stärker, sehe ich gerade. Und hier.. Vogelfeder, die ich noch nicht habe. Hab, Wisst wissen wie du, wie du Vogelfeder bekommst? Ich Weiß nicht, ob ich dich deine. Oh, warte mal. Ich bitte, ja, dir etwas zu berichten. Die neue Kraft deines Schwerts ermöglicht dir nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. What? will ich einfach Schätze als Ziel für die Aurasuche aus. Doink. Okay, danke. Das kam aus dem Nichts. Sorry, ich habe nicht gelesen, was er gesagt hat, aber. Ich bin nicht nur dafür hergekommen, sondern ich möchte auch nochmal für einen Kumpel von mir noch ein bisschen Ausdauer mitnehmen weil du musst ja auch noch mal irgendwann zu one punishment werden ne? allein man kriegt das nicht hin. One Punch. One Punch. Oh, Und so rede rede hinten rede, rede mit dem daddy ich rede hinten mit dem daddy Der hat jetzt was für dich für mich ja. was gibt's denn willkommen Ach, es tut mir leid dass ich jetzt so vor mich hin ich bekomme nur nachts keinen schlaf mehr nein ich sollte mich vor den kunden nicht beschweren tut mir leid weiter geht's gibt mir nichts äh, ja du musst äh, nachts äh, musst du sein du musst erstmal sein haus dann musst du da schlafen und redet dann nachts mit, mit dir aha da haben ich wir die nämlich infos oder so quests okay wo wohnt da denn der gute der sollte hinten ähm, bei den oh Gott weißt du wo die eine mit dem dreckigen Haus noch wohnte hier in die Richtung ja, dort, dort, hinten irgendwo bei den Häusern. Ich glaube, das ist hier vorne, direkt das Haus, direkt vor dir. Das hier? Das da, meine ich. Ja. Genau, das ist das. Krankenfreuer. Das müsste sein Haus sein. Okay, ich einfach schlafen in seinem Bett, ne? Haben wir ja schon. Genau, schlafen. Also, ich meine, ich kenne kenn diesen Ort, diesen Wolkenhort, glaube ich, besser als jeder andere Mensch. Weil ich meine, wer von uns hat eigentlich schon in jedem einzelnen Bett, in jedem Haus geschlafen? Ich. Was haben die gemacht? Die arbeiten hier nur. Ich schlafe in deren Häuser. Ich weiß, wie es ist, bei denen zu leben. Äh, ja, Link, da kommst du leider nicht rein, auch wenn du es versuchst. Okay, bis nachts. Wahrscheinlich. Denke ich mal. Ja. Dass er dann nachts hier ist. Gut. <lacht> <lacht> <lacht> aus, es bekäme mich heute wieder kein Schlaf. Warum? Ja, es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das Weinen meines Kindes das hält mich nachts für nachts vom Schlafen ab. Normalerweise also schläft mein kleiner tief und Fester, aber ohne sie. Sie? Die Rassel. In ihr schläft das Baby so voll ein, aber wir ja, haben sie neulich verloren. Ein Vogel hat sie sich geschnappt und ist damit weggeflogen. Er dachte wohl, sie wäre etwas Essbares. Natürlich also konnte er sie nicht fressen, also denke ich, dass sie noch hier im Dorf sein muss. Aber ich kann sie nicht finden. Vielleicht findet find sie ja jemand anderes für mich. Jemand anderes für sie? Vogel. Und jemand anderes. Hast du einen Tipp? Ähm... Ich sag mal so, wo, wo, wo wohnen Vögel? Im äh, Wolkenmeer. Nee, wo wohnen Vögel? In was? Äh, das ist mein einziger Tipp. Da oben auf der... durch die Höhle? Da, wo der Vogel eingesperrt war? Nope. Wo wohnen... also in was wohnen Vögel? Was bauen Aua. sich Vögel, damit sie ihre... Nun ja... Was? Was war das? Hast du es gehört? Ja, habe ich. Fein wollte von mir, glaube ich. Keine Ahnung. Geh mal... Guck dich, guck dich mal... Äh, einen Tipp von mir, guck mal, wo die, ähm, Windmühle, also diese, groß, äh, diese große Windmühle dort, äh, dort wo die, äh, eine kleine gewohnt hat, die Windmühle. Guck dich da mal mehr um. Da hinten? Nee, wo die Windmühle ist, die, die... wo die Kleine gewohnt hat, die Die Die, die, die, die Kleine Kiki, oder wie hieß. Ja, da hinten! Die Windmühle dort! Nein, ja, nein, die andere. Eine andere, nicht... Nicht, äh, nicht die zwei, wo die du halt verstellen kannst, sondern die, die du nicht verstellen kannst, die Windmühle, die in der Mitte der Map ist. Was? Wo die Kiki gewohnt hat. Beim Fluss, die Windmühle. Cookies, genau, Cookies hieß die. Guck dich da mal um, bei Cookies Haus. Und dann mit meinem Tipp, wo wohnen Vögel? Geh mal mit dem Käfer. Da auf, jetzt, äh, guck dich da mal über dem Haus um. Mit dem Beetle. Über dem Haus. Wo wohnen Vögel, Mike? In was ah, wohnen Vögel? Und Da oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja. Das... lasse ich dir mal. Mit dem Enterhaken wahrscheinlich. Irgendwo. Oh, nee. Ja. Enterhaken ist fast richtig. Ich glaube es wird Zeit die eine Dings mal zu holen, die ähm, Truhe oben zu holen. Ich einen. Mike, es wird Zeit die Truhe oben zu holen. Die dir fehlt, die du noch nicht geholt hast. Ja. Also du meinst ich soll jetzt erstmal die Truhe holen und dann hier hin? Oh. Genau, das sollte eigentlich relativ gut klappen dann, dass ich. ich okay, glaub, wie das mach soll... ich das? Also erstmal okay, du, du weißt doch noch, wo dein Vogel eingesperrt war. Ja, in der Höhle. Da gehst du erstmal hin. Die ganze Höhle durch? Du, nicht, in die, nicht durch die ganze Höhle durch, sondern davor. Vor der Höhle. Ja. Du, verdammt, du verdammt, das mein. war doch, ja. Man! Okay, also ich soll hier lang, ja. So, und oben sieht ja diese Insel. Oben, links. Da kannst du, drauf, kannst du jetzt mit den Greifhaken drauf... Du kannst jetzt mit dem Dreifarken drauf kommen. Ja? Ja. Nimm ja. das Ja, hier. Ja. Ja. Okay. Von hier abspringen. Nee, ich glaube nicht von dort abspringen. Das war von noch weiter oben. Du kannst weiter höher, höher kannst du noch. Ah, okay. Wasserfall. Du kannst jetzt halt den komplett auf dem Wasserfall kannst du halt jetzt. Moment. Dann erstmal hier rauf. Genau. Ah. Näher ja, dran. Ja. Hop. Ah, leer. Okay. Uh ist, Das siehst du das, Ingie? Das ist eine ja, Falle. Falle ich da wieder ganz runter? Warte, bevor wir das machen. Ganz die Kiste. Die hast du noch nicht. Die markiere ich mir, für wenn ich sie dann kann. Ah, das ist ein kleiner Boingoing! Boing. Boing Du scheint eine GSK zu sein. Schön, Schöne Leistung bis hier nach oben zu klettern. Wenn du von hier abspringst, solltest du auf der Spitze eines Turms landen können. Viel noch Spaß, oder? <lacht> äh, Mike, äh, du kannst dir aber das Ding auf jeden Fall holen. Ich glaube, du stehst da. <lacht> <lacht> ich kann ihn moffen! Nein, er wird jetzt den ganzen Part nur da, da äh, dafür benutzen. Yay! Ein Juwel der Güte! Formel Sego! 35 heißt es, ich kann mir was Neues holen oder erst nach. bei bei 40. Kann sein, kann auch nicht sein. Bin mir grad nicht sicher. Okay. Na gut, ich habe es auf jeden Fall markiert, dass wir hier noch eine unbeöffnete Du musst, du musst ja sowieso gleich nochmal hoch, ne? Da kann ich Und runterspringen. Da solltest, jetzt, da solltest du jetzt runterspringen können. Von hier, ich genau. dir. Woo! Und nun haben wir glorreiche Schätze, wie zum Beispiel goldener Rubin, unglaubliche 300 Rubine wert, aber beides lieber für dich. Ingi, ganz ruhig, ganz ruhig, Boah. Oh. Gesundheit, <lacht> komm ich jetzt hier wieder runter, gar nicht. Ah. Was hat der Stein gesagt? Du meinst... Glaubst du, ich krieg das hin? Ja, das hat der Stein doch gerade eben gesagt! Ich dachte, der Stein meinte den Sprung zur Kiste. Nein! Er hat so gesagt, zum Turm! So. Der sieht aus wie ein Turm! Was sieht schon aus wie ein Turm, Bruder? Was oh weiß ich? Kann doch sein! Lass mich in Ruhe! Alter Mini! Okay, von wo springe ich? Von hier? Äh, ne, dort wo ja, der Dings hier. ist. Okay, von hier. Ja! Hä? Ah doch geschafft, okay. Sah nur so aus. Darf ich das jetzt... First try, Mike. Warte. Nimm doch mit! Umsehen. Mike, änderst du dich noch ans Putzen? Uns putzen? Ja, klar, mit dem Staubsauger. Ah, geht doch. Eine Rasse von vielen Babys heiß geliebt. Wer mag diese Rassen wohl verloren haben? Hab ich vergessen. Egal. Machen wir was anderes. Ja, du kannst. Sch ja, geht zu One Punch Man. Nee, das machen wir gleich. Ja. Zum Elternteil. Zum El Elternteil A. B. Das ist Statistik. Jedes Kind, welches seine. Jedes Kind, welches sein Elternteil A, ah, äh, ah, Papa nennt, soll sich schämen. Also ich ein bisschen wie Luigi. Das ist ja die Rassel, da hat sie gewonnen. Ich hm. letzten Seht dir das an, das Baby schaltet sich zu haben und schläft sich ja mal Endlich, endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank, das werde ich nie, nie vergessen. Danke, nehmen wir an. Fünf weitere. Damit sind wir bei der 40 und können nun wieder bei unserem kleinen Dämonenfreund ein Geschenk abholen, ne? Ja. Warte. Nein, ich wollte den... Oh, Schaubsauge geht leider nicht. Okay. Egal, lass mal das. Okay, angekommen bei Mosego. Wie ist doch Mosego? Ja, Mosego. Holen wir uns dann unser... Geschenklein ab. Na, ne, mein Freund? Na, ne, mein Freund? Ja. Oh, oh, das ist wirklich Juwelen für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich darüber. Kann ich die tragen? Also, geil, aber kann ich die tragen? Und dann geht das. Ja, ich kann die tragen, krass. Das ist eine ganze Menge in der Güte, die du gesammelt hast. So noch ein nicht mehr. Und ich kann meine Schulden abbezahlen. Okay, das ist super. Oh, warte mal. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dein Schwert hat an Macht gewonnen, deshalb, weshalb du nun die Aurasuche nutzen kannst, um nach den Juwelen der Güte zu suchen. Die Juwelen der Güte wurden der Aurasuche als solches hinzugefügt. Wieso kriege ich das alles erst jetzt? Nur weil, weil, weil ich jetzt das Upgrade habe. Weil, weil du jetzt das Schwert Upgrade hast, genau. Aha. Stimmt, dann können Kann wir jetzt nachschauen, ob wir uns irgendwas verpasst haben, hier im Wolkenhort. An Juwelen der Güte. Ja. Weil... Wir sollten auch gleich eventuell mal in den Wald gehen und gucken, ob wir dort halt eine Dingskiste holen. Dann können wir uns, ne, also hier so eine so einen Stein holen. Können wir uns da und nach mal die Steine holen, Mike. Ja, das war, das habe ich dir ja gesagt. Das war mein Plan. war hier drin, ne? Yep. Boah, ja, guck dir mal die Muski an hier. Die Ecken und Kanten. 3985, 3986, 3987, 3988. Oh, ich verzähle mich gleich. Boah, ich kann noch ewig weitermachen. Hey, Mike, grüß, dass du hier bist. Ich wollte dich etwas fragen. Also, ich habe es doch gesagt, ich kann ewig weitermachen, aber ich brauche vielleicht ein bisschen Hilfe. Ich habe versucht, eine Fass hochzuheben und es geht mit nur einer Hand. Das war schon krass. Äh, aber bin ich jetzt stärker? Zu stark. Ja. <lacht> Na, jetzt übertreibst du, aber jetzt hat sie glücklich. Ich hab es so dank, dir hast du weit geschafft, Mike. Und ich hätte einfach aufgegeben. Ich danke, dir, ich danke dir von ganzem Herzen. Hat er Danke gesagt? Was, das war's schon? wo habe ich den dran gekauft? Aber danke für die Rubine. Er ist jetzt einfach One Punch Man. Ah, also, der ist schon fertig. Ich dachte, ich kann nochmal geben. Steht nicht weiter. Als nächstes will ich einen Fass mit nur einem Finger hochheben. Irgendwie wird's mich veräppeln. Ich habe 50 Rubine dafür ausgegeben. Ja, du kannst ihn jetzt später selber trinken der führt doch nur aus das ist doch voll unnötig dann trink ich ihn keine ahnung okay vielleicht ist er für einen bosskampf nützlich oder so oder was wegrennen von ganz vielen gegnern keine ahnung okay irgendwie meine ich soll ich mal behalten dann tue ich das halt ah! Ah! body slam ah! Boah, so schnell kann es tag werden wa? Mike, bin ich eigentlich eine fee Ich kann das nicht beantworten. Aber irgendwie wenn wir doch jetzt Gruß Punchman haben, dann wieso kommt er nicht mit? Wieso ist denn Bade uns einmal mitgefolgt, der gar nichts kann, aber Gruß, der folgt uns nicht, der grüßt uns ja nicht mal. Was soll denn das? Okay, wir sind er schon, aber. Trotzdem, was soll denn das? Der will auch mithelfen. Oh, ich bin so stolz auf <lacht> dich. ist so schön erwachsen. Okay Leute, wir haben jetzt ganz viele Reichtümer ergattern können. Deshalb habe ich jetzt voll Lust, das Ganze bei unserem besten Freund auszugeben. Ich schwände dafür extra einen Pfeil. Nee, warte, der ist so nah dran. Ah, hier. Na ja, komm. Na ja, komm. Ja. Perfekt, so ich muss mich bei Terry entschuldigen und jetzt was einkaufen. So, Also auch, dass Terry was Neues hat. Terry, ey, altes Haus, sorry wegen letztes Mal, nicht. Ne? aber ich, ich habe jetzt richtig noch viele nicht. Reichtümer für dich. Also, was ähm. haben wir hier nochmal? Ich vergesse jedes Mal wieder 1000 Rubine für eine Medaille, die mich nicht interessiert, weil ich sowieso schon fast jedes einzelne Tier, glaube ich, gesammelt habe, einmal gefunden habe nicht. Okay, okay, du hast jetzt.. Ja, alles außer 1, deshalb ist gerade nicht so wichtig. Das hier ist für. Weiß ich nicht. Wissen sollte wir noch dir ein nicht? Herz geben. Was? Ich sollte dir ein Herz geben. Also du hast jetzt die Wahl zwischen Inventarplatz oder ein weiteres Herz. Wieso wie viel kostet das denn? Oh. Ähm. Kauft dir lieber das andere Herz? Kauft dir das andere Herz? Das sollte ja die letzte oh. Tasche sein, oder? Was sollte das? Das sollte ja die letzte Tasche sein, ne? Das ist die letzte, Tasche. Die letzte Tasche. Geh mal in dein Inventar. Genau, das ist die letzte, das ist der letzte Rucksack. Das ist für die Abenteuertasche das letzte, ja. der letzte Slot. Ja. Genau. Ja. Das den, weil der ist relativ teuer. Mhm. Und es gibt einen Grund, was was wir später machen mit der. Es gibt ein was, was wir Okay. Machen. Dann vertraue ich auf wegen und kaufe mir jetzt die Lebenskraftmedaille für 800 Rubine. Bom, ba, bei dir erhältst du ein weiteres Herz. Entscheide dich, wann es lohnt, diese Medaille mit dir zu führen. Oh. Thank you. Diesen Kopf werden sie nicht bereuen. Wollt ihr was anderes haben, wenn ich raus reingehe? Äh, guck mal. Kann passieren. Das kann sein, ne? Kann sein, ja. Den einen Start habe ich aber schon fertig gekauft, ne? Den dritten Start. Da kommt nie wieder Der dritten hast du, da kommt nicht mehr was. Genau. ist, kommt dann nicht mehr Doch, Herzteil! Gib her, gib her, gib her! ich weiß gar nicht, wozu das Gute ist, aber für 1.600 Euro B, ne? Könntest ihn? Boah. Herr, ich kann das bewegen. Oh, yes. Guck mal, wie teuer die Itemtasche war. 1.200 war die. 200. Dann machst du folgendes, du holst dir beim nächsten Kauf die Itemtasche und ja. das Herzteil lässt du dort erstmal. Also beim nächsten Kauf die Itemtasche. Was Item damit? Gar nicht kaufen. Geh mal drauf. 1000. Oh. 1000. Ich würde sagen, guck, dass du genügend Geld auch dafür bereithältst, damit du halt wirklich alles hast. einfach Prozent. Boah, da müssen wir ja knapp 4000... Die Farm insgesamt. Oh. Er ist teuer, ja, ja. Ja, äh, ja, Terry ist wieder enttäuscht, oh. weil ich mir alles angeschaut habe, alles angetascht habe. Mit meinen schmutzigen kleinen Abenteuerhänden. Und ich nichts gekauft habe. Ich hab doch Föhn gekauft! Idiot! Egal.